Hallo bei Jugendhakt Ulm 2019. Das ist das fünfte Jugendhakt in Ulm und das mit dem, dem trippigsten Intro bislang. Das ist das ganz neue Jugendhakt, gibt es ja schon eine ganze Weile. Und jetzt koppelt auch nicht mehr rück. Genau. Und genau, das fünfte Mal in Ulm, seit 2013 gibt es das schon. Aber was ist eigentlich Jugendhakt überhaupt? Julia? Jugendhakt ist ein Projekt. Ich bin das nämlich, glaube ich. Ne? Geht es besser? Okay, perfekt. Ähm, JugendHakt ist ein Projekt für programmierbegeisterte Jugendliche, so heißt es. Ähm, diese ganzen Jugendlichen, die so programmierbegeistert sind, die sich also ein ganzes Wochenende lang zusammengesetzt haben und gecodet haben, teilweise zum ersten Mal, teilweise schon zum x Mal, vielleicht sogar in diesem Jahr, die sitzen jetzt hier und sind schon ganz gespannt, dass sie gleich ihre Projekte präsentieren dürfen. Wir haben eine total große Bandbreite an Jugendlichen. Wir haben irgendwie verschiedenste Geschlechter dabei. Wir haben verschiedenste Altersstufen von 12 bis 18 Jahren. ist so der Rahmen. Und der wird hier auch vollkommen ausgeschöpft. Und es geht vor allem darum, mit Code die Welt zu verbessern. Also zu schauen, was kann man eigentlich machen? Weil alles, was man tut, ist ja nie im luftleeren Raum. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich gerade und natürlich, wenn man so viel Macht eigentlich hat damit, dass man programmieren kann und tatsächlich Dinge tun kann, auf die andere vielleicht so ein bisschen neidisch sind, sollte man sich vielleicht sogar zweimal überlegen, was mache ich hier eigentlich und wie mache ich es und für wen mache ich es. Genau und ihr seht hier im Hintergrund auch schon so ein paar Transparente, das sind Originaltransparente, die haben wir gebraucht, quasi abge nicht abgekauft, aber überlassen bekommen von nämlich äh, einer neuen Generation, eigentlich einer neuen repolitisierten Generation, die gerade auf die Straßen geht und sagt, hey, das ist auch mein Planet und ich möchte da was haben. Und deswegen lag es vollkommen nahe, dieses Jahr äh, Jugendhakt unter das Thema mit Code die Umwelt zu verbessern. Ein paar haben daraus auch mit Code die Umwelt zu verbessern gemacht, aber wir haben es dann hauptsächlich bei dem... Umweltthema gelassen. Das wird sich in vielen Projekten widerspiegeln. Einfach, Das heißt, Hacken nicht nur unpolitisch. Wenn wir was tun, dann handeln wir politisch und das heißt, wenn wir politisch handeln, dann möchten wir auch was tun, womit wir wirklich unsere Umgebung ein Stückchen besser machen können. Das Ganze passiert hier in Deutschland schon seit 2013. Da gab es nämlich das allererste Jugendhakt in Berlin. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Man sieht da so ganz grob die Teilnahmezahlen, die explodieren, weil wir immer mehr Teilnehmende haben. Und seit 2015 ist auch Ulm dabei. Das war nämlich eine der ersten Städte außerhalb Berlins, wo es dann Jugendhakt gab, eben auch für regionalere Gruppen und für ganz Deutschland. Und Mittlerweile sind wir nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch im deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und in der Schweiz, aber sogar auch international unterwegs. Denn Code, das ist eine Sprache. Das heißt, das eignet sich auch ganz gut, um eben so ein bisschen Grenzen zu überschreiten. Wir waren zum Beispiel zu Gast in Indien, in Sri Lanka. Jetzt gerade kam eine Gruppe zurück ähm, aus Ostasien, Südkorea, Japan. Und wir hatten türkische Jugendliche jetzt zum zweiten Mal schon dabei in Berlin. Also da kommt auch international einiges zusammen und alle verstehen sich auch durch Code. Genau. Und man reist aber nicht nur in so äh, entlegene Ecken der Welt wie Südostasien, sondern auch nach Ulm eben. Und in Ulm ähm, sind wir jetzt zum dritten Mal im Verschwörhaus gewesen. Das Verschwörhaus ist tatsächlich von der Geschichte fast untrennbar verbunden eigentlich mit Jugendtakt. Das erste Jugendtakt hat an der Uni stattgefunden und da war eigentlich die Idee, das wäre doch toll, man hat so ein Wochenende, wo man aus der Drögen-Uni so eine richtige bunte Landschaft macht, wo Jugendliche mit Begeisterung hingehen und nicht irgendwie erst semester gehen, ohne Begeisterung. Und da war die Idee eigentlich, wie kriegt man diesen Spirit, diesen, diesen, diese Möglichkeit, wo Leute sich austoben können, auch unterm Jahr, nicht nur an einem Wochenende und mitten in die Stadt. Und daraufhin haben wir die großartige Gelegenheit bekommen, zusammen mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung, gefördert durch die Stadt, ein Verschwörhaus einzurichten. Das ist da auf der anderen Seite des Platzes, neben dem Schwörhaus. Und äh, dort gibt es jede Menge Möglichkeiten, vom Lasercutter über den 3D-Drucker bis zur Hardwareausstattung, die nicht nur einen Jugendtakt zu einem ganz besonderen Wochenende machen. Und wo es viele Möglichkeiten gibt, da muss natürlich auch viel dahinter sein. Jugendtag könnte so nie stattfinden ohne das ganze Netzwerk dahinter. Das sind natürlich hier in Ulm, wie Stefan gerade schon gesagt hat, vor allem das Verschwörhaus, so als Ort, wo das Ganze stattfinden kann, aber eben damit auch die Stadt Ulm, die das ganz stark unterstützt. Genau, und es ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung mit der Open Knowledge Foundation und äh, dem Verein Mediale Pfade. Das sind zwei gemeinnützige Vereine aus Berlin, mit denen zusammen wir das veranstalten hier. Und es ja aber auch nicht ohne viel weitere Unterstützung, die Initiative Ulm Digital möchte ich hier besonders hervorheben, das ist eine Unternehmerinitiative, die hier den Löwenanteil der unterjährigen Kosten für Jugendhack trägt. Wir haben aber auch bis heute, ich weiß nicht, ob die Uni selber weiß, dass sie uns noch unterstützt, aber einzelne Menschen in der Uni, die wissen das, dass eventuell ab und zu Hardware hier bis Wochenende runtergetragen wird und eben auch... Menschen wie die im Casino, die bei uns unterm Dach in dem Hauskomplex drin sind und eben auch das VOC, des Chaos Computer Club, das Videoteam, dem wir den Videostream hier verdanken. Übrigens damit auch ein herzliches Hallo in den, in den, in den Stream nach draußen in die Welt. <lacht> Denn äh, draußen in der Welt gibt es noch viel mehr Menschen, die uns unterstützen seit diesem Jahr. Ähm, da gibt es auch einen Freundeskreis, dem alle, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, be beitreten können, wenn sie sagen, ja, Jugendhakt ist ein tolles Projekt und Sie vielleicht auch sehen den Wert dieser Veranstaltung. Da kann man uns noch weiterhin unterstützen, finanziell. Äh, wie gesagt, falls Sie jetzt Interesse haben, schlagen Sie es doch mal in Unternehmen vor oder vielleicht haben Sie auch selbst Lust. Ähm, mehr Infos dazu gibt es einfach unter Freundeskreis gibt es seit diesem Jahr. Genau, und äh, nicht nur Geld, also das ist, Geld ist das eine, das brauchen wir auch, das, äh, damit die Jugendlichen hier auch mit wenig finanziellem Aufwand teilnehmen können selber aber noch viel krasser finde ich persönlich das riesengroße ehrenamtliche Engagement, das in so einem Wochenende drin steckt. Wir haben jede Menge helfende Hände, sowohl die Mentorinnen und Mentoren wie auch Helferinnen und Helfer vom Filmteam äh, über den Getränkeverkauf bis hin zu, dass hier ähm, aus einem Haus der Gewerkschaftszahl irgendwie auch so eine Veranstaltungslocation mit mit Projektionen draußen und sowas geworden ist. Und ich möchte gerne jetzt mal die Gelegenheit nutzen, all die den Gästen die Gelegenheit zu bieten. So rum äh, unseren vielen fleißigen Helfern zu danken. Die können gerade mal ganz kurz aufstehen, damit man auch sieht, wer sie sind. Und ich würde sagen, die haben einen Applaus für... Und es sind tatsächlich noch nicht mal alle, weil einige jetzt auch schon gerade dabei sind, wieder ähm, das etwas das ist deutlich chaotischere aus gerade wieder in den weniger chaotischen Zustand zurückzubringen, das es normalerweise hat. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Stars der Veranstaltung. Zu den Präsentationen, denn hier waren 40 Teilnehmende ungefähr, die sich zusammengesetzt haben, die ihre eigenen Projekte gebastelt haben und raus kamen jetzt sieben Projekte, die wir jetzt vorstellen werden.